Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So, in dieser Folge fliegen wir jetzt mal wie Superman zu So. Chiak, Kazin! Warte mal, das ist nicht Korinus. Nee, ich bin mir sicher, das ist nicht Korinus. Zum Pass in Corines, scheiße. Ich habe Korinus gelesen und habe schon direkt äh, ins Hafenstadt. Auf zur Hafenstadt. Genau, ich meine ja Hafenstadt, nicht Korinis. Das ist ja die Hafenstadt hier. So. Interessiert die Menschen kein bisschen, ey, dass ich hier angetanzt komme? Oh, guck mal, wer ist denn da? Laris. Hey, lange nicht mehr gesehen. Hast du noch irgendwelche Neuigkeiten? Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er ein. ich Ich denke, haben wir das nicht eigentlich schon von ihm erfahren? So, wenn ich schon mal hier bin, vielleicht will ja der eine Typ hier noch mehr Neuigkeiten hören. Gabel. Hey. Noch mehr Neuigkeiten über die Orks und Co.? Nein? anscheinend Okie Okidoki. Oh, wartet mal. Mir fällt gerade ein, jetzt wo ich schon mal hier bin, kann ich ja eigentlich jetzt äh, dort hinten zum Strand. Dort, wo der Feuerwaran war. Äh, der normale Waran, nicht der Feuerwaran. Ähm... Der hat uns ja den Weg versperrt damals, als wir äh, quasi eine kleine Strandtour gemacht haben. Jetzt mittlerweile kann ich ja es mit ihm aufnehmen und dann mal gucken, was sich dort so verbirgt. Und irgendwann muss ich noch darüber schwimmen, denn es sieht so aus, als ob es da hinten auch noch was gibt. Ich meine sogar, wenn ich mich recht entsinne, gab es äh, da hinten eine unterirdische Höhle mit ganz vielen Zombies und so, aber wo man noch richtig coole Sachen suchen konnte. Ja, Amen. Und ähm, da muss ich dann später auch nochmal hin. Ich denke, jetzt auf diesem Level werde ich das nicht hinbekommen. Ich brauche auch unbedingt eine Untote-Vernichten-Rune. Dann hätte ich echt wirklich die Glückskarte, die goldene Karte, gegen alles Mögliche, was Untot ist, gezogen. Weil Untote-Vernichten macht die alle One-Hit. Dann könnte auch noch so der größte Skelettficker ankommen und ich würde ihn One-Hitten. Hinten war er. Was mach ich? teste mal die google Kugelwitz. Nice. Nichts zu holen. One-Hit. Hatte mir aber auch äh, gleich erstmal die Hälfte des Manas weggefressen. Auch viel, viel, viel Mana. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich alles an Skillpunkten äh, in Mana investieren. So lange, bis ich dann irgendwann halt den nächsten Kreis lernen kann. Weil die Kreise, die verbrauchen ja anscheinend keine Skillpunkte mehr. Das war nämlich in Gothic 1 anders. Da musste man, wenn ich mich recht entsinne, äh, richtig Skillpunkte investieren, um Kreise zu lernen. Und gar nicht so wenige. Piratensäbel. Oh. Hier ist anscheinend äh, das Lager eines Piraten. Oder hier war das Lager eines Piraten. So, dem glaube ich mal den Fisch, weil ich ganz, ganz gemein bin. Hier gibt es 100 Pro noch irgendein Schatz oder so. Irgendein Versteck. Huch. nein. Äh, okay. Hä? Hier gibt es nichts? Du willst mich auf verarschen. Hier gibt's es 100 Pro doch was. Das sehe ich nicht ein. Vielleicht da hinten. Oder vielleicht hier unten. Hier unten ist so eine Nussschale. So eine versenkte. Ich schwimme aber erstmal darüber. Mister, hätte ich jetzt eine Verwandlung in eine Blutfliege? Nee, da hinten ist nichts. Hä? Das ist ja merkwürdig. Das ist merkwürdig. Speichere ich jetzt erstmal und dann schwimme ich nochmal da runter. Ich weiß gar nicht, ob es hier sowas gibt wie äh, so komische Haie oder so, die kommen, wenn man zu weit aufs Wasser hinaus schwimmt. Oh, runter. Ist hier irgendwas? Nope, sieht nicht so aus. Es regnet unter Wasser. <lacht> Habt ihr es gerade gesehen? Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat im Video. So ganz, ganz feine Regenstriche. <lacht> Because Logic, that's why. Dann. Da, da, da, da, Ist das eine Truhe? Nee. Hä? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass es hier nichts gibt. Hier war sogar ein fucking Waran. Das ist ja mal eine Enttäuschung. Ich dachte echt, es gibt hier mehr. Nun gut, da kann man nichts machen. Zurück zur Hafenstadt. Weil ich faul bin, teleportiere ich mich wieder. So. Ich glaube da nicht dran. Ich, Frames. Uah, Kotz. So. Konnichi, Orthodoxo. Ne, warte mal. Warte erstmal, was wegen, wegen den vermissten Leuten. Ja. Vielleicht habe ich hier ja jetzt was Neues von Lars erfahren. Ich will dir. Was? bisher leider. Nicht. Ja. Habe ich mir schon gedacht, das war nichts Neues. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lob. Ein Erzbrocken, ein Ring der Gewandtheit, eine Pflanze Kronstöcke, ich nehme den Ring. Auch wenn ich ihn nicht brauche, aber ich kann ihn verkaufen. Ich habe da ein Problem mit dem Auge Enos. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Und erfordert dein Problem, dass ich die Stadt verlassen muss? Weiß nicht, möglich. Ich warte schon seit Tagen auf meine Ablösung. Die anderen Wassermagier sollten schon längst wieder in Korinis sein. Sorge dafür, dass wenigstens einer von ihnen mich in der Stadt ablöst. Dann kann ich dir sicher auch bei deinem Problem helfen. Alles klar. Da muss ich jetzt zu den Wassermagiern. Äh. Habe ich nicht eine Teleporthune von denen erhalten? Teleport zu Xardas zum Kloster. Äh, wie es aussieht, Und aus Sieht in nicht. Scheiße. Weisheit das heißt, ich muss zu den Wassermagiern ganz normal laufen. Obwohl, nee, muss ich gar nicht. Ich kann hier einfach ähm, den Teleporter benutzen. Ablösung für Watras. Was habe ich eigentlich noch so für. Ach so ja. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch die Quest mit dem gefälschten Minentarn teilmachen. So, ich darf die Händler nicht direkt darauf ansprechen. Hey! Hey! Das Ding, ist nur, das Ding ist nur, was soll ich denn machen jetzt in dem Fall? So, das kann ich alles verkaufen. Ich kann dir ja nicht direkt darauf ansprechen, aber eine andere Dialogoption eröffnet sich mir auch nicht. So, komm weg mit dem Scheißbogen und dem Fallen, das brauche ich echt nicht mehr. Weißt du was? Ich speichere einfach mal. Und dann frage ich jeden Händler. Hey, du. Irgendeiner wird schon singen. Wo hast du die Minenanteile her, die du verkaufst? Tut mir leid. Das kann ich dir nicht sagen. Ist mir zu gefährlich. Gut. Wenigstens habe ich Erfahrung bekommen. Also ist es nicht ganz so schlimm. Jura! Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Du meinst den abgerissenen Typen, der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für dich... Ach, was soll's. Hier, nimm es. schließlich hast du mir geholfen, mein Gold wiederzukriegen. Mhm. Schön. Das ist anscheinend eine Quest von vor Jahren, die ich noch hier rumfliegen hatte. Äh, wer ist denn Eirik? Ist die Frage. Zuri's. Du verkaufst Minenanteile. Ja. Ach, was er ist für ein das. ein Reinfall. Auf so eine windige Sache lasse ich mich nie wieder ein. Ach so, nee, doch nicht. Er erzählt alles weiter. Okay, er verkauft sie doch nicht. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Bestimmt ist das Kanter. Du verkaufst illegale Minenanteile. Ja und? Was soll's? Mach er ich macht's. es nicht, macht ein anderer. Oder? Nein, doch nicht. Ich muss weiter. Die geben doch alle zu, dass sie illegale Minenanteile verkaufen. Oder meint er damit weiterverkaufen? Ich denke mal, es soll weiterverkaufen gemeint sein. So, nächsten hätte abklappern. Irgendwann musste ja etwas. Was? Okay. Was? Das ist doch kein Was? Was willst mehr. du von mir? Egal. Ähm, hier diesen Ring der Gewandtheit brauche ich nicht. Kannst du haben. Und die anderen Ringe bei der Gelegenheit. So, zack. Ring der Eisenhaut 38. 38. Tenggrundsring. Kann ich auch verkaufen. Okay, ähm, der sagt nichts wegen den Minenanteilen. Gibt es nicht noch Händler im oberen Viertel? Da könnten wir eigentlich auch mal nachfragen. Ich bin sicher, es ist Diego. Eigentlich sollte ich mal Diego ansprechen. Das klingt wirklich ohne Scheiß nach Diego. Weil er ist immer der Typ, der irgendwie ein Händchen für Geld hat. Und selbst wenn es nicht ganz so legal ist, was er da macht. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Meine Meinung Diego! Wo bist du? du nicht da. Ich wär mir dann Wir laufen sich lausig. Werden. Okay. Du! Uh. Er hat keine Minenanteile. Von denen hat den Minenanteile. Nee, du kannst es nicht sein. Hey, du. Ich weiß es nicht. Okay, er ja, ist es auch nicht. Wer kann es dann sein? Bürger! Bist du es vielleicht? Das ist ja ein Ding. Er könnte es nur sein. Irgendwer verkauft hier. Äh oh, ich habe das Auge. Es ist zerbrochen. Huch. Ich habe das Auge. Es ist Ey, zerbrochen. Wir wir mit der Story Was? Bei Innos? Was hast du getan? Wir brauchen das Auge. Sprich mit Pyroka. Es muss einen Weg geben, es wieder zusammenzufügen. Schon geschehen. Okay, das war jetzt nicht wirklich sorry relevant hier. Um ja, wer verkauft hier Minenanteile? Vielleicht der Spacken. Nee. Larius. Was hast du hier verloren? Wenn du was willst, lass dir einen Termin geben. Wer ist das denn? Wer bist du? Ich bin Larius, der hiesige Stadthalter. Der Stadthalter. Auch wenn es im Moment nicht so aussehen mag, bin ich der mächtigste Mann dieser Stadt. Dann bist du hier also verantwortlich. Ich, nun, zurzeit sind mir die Hände gebunden. Dieser Lord Hagen hat hier das Kommando, jedenfalls solange er noch in der Stadt ist. Wie sieht's aus? Was geht dich das an? Solange die Paladin in der Stadt sind, kümmert sich Lord Hagen um alle Belange, die die Stadt betreffen. Alles klar. Ich wollte nicht stören. Das ist dir gründlich misslungen. Also verschwinde. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Was für ein Sack. Okay, das ist der Stadthalter. Super. Echt coole Konversation. Wichtigster NPC wo gibt. Ähm, ja, ich denke, ich mache das dann mit dieser, mit diesen Minenscheinanteilen. Äh, mache ich dann bei einer anderen Gelegenheit. Ich denke mal, wir werden sowieso früher oder später demjenigen über die Füße stolpern. Dann heißt es jetzt, auf zu dem Wassermagiern. Ich wette, jetzt beginnt auch das DLC. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wir können nur abwarten. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Du, du, du, du, Aber zuerst schlafe ich. Es wird schon wieder so ein bisschen dunkler. Ist auf jeden Fall schon Nachmittag. Das, weiß doch inzwischen jeder, was du nicht sagst. das ist ja Die verkauft auch anscheinend keine Anteile. Hätte ja sein können, ne? Ich frage so, mich du echt du noch was bei dieser Scheiße. Bräuchte immer noch Taschendiebstahl. So. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Ich spreche mal. Routinemäßig. es wird noch viel schlimmer. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Ich brauche so viel mehr Mana. So unendlich viel mehr. Ich brauche mindestens den doppelten Mana vorrat Aber dann, selbst dann könnte ich eigentlich nur zwei Kugelblitze casten. Äh, vier Kugelblitze, kosten, Weil die ja so ungefähr 50% meines ganzen Manas fressen. Ey, das ist so krass. Ich brauche endlich viel, viel, viel, viel mehr Mana. Ich muss auf jeden Fall viel mehr dieser komischen Steintafeln für Mana finden. So. Leute, Matras braucht eine Ablösung. Warte mal. Nein, der auch nicht. Ich brauche irgendeinen unwichtigen NPC. Vielleicht hey. nichts hier? Nein. Haben wir noch irgendeinen unwichtigen? Okay, warte mal. Ich quatsche mal mit Saturas. Oder Nefarius in dem Fall. Was nun? Worauf wartest du? Geh schon und mach uns den Weg frei. Nein, noch nicht. Noch nicht. Erstmal muss ich mit irgendwem Quatschen, der Watras ersetzt. Und wenn ich dann mit der Hauptstory nicht weiterkomme, dann können wir uns um das DLC kümmern. Nicht wir. Mhm, mh, Wo ist denn jetzt Watras hier? Man sieht aber auch nichts in diesen Scheißruinen. Äh, Watras, hey, sorry. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Solange Watras mir kein eindeutiges Zeichen übermittelt, das dir zu trauen ist, werde ich den Ring bei mir behalten. Hey du. Du kleiner Pisser. Dann schickt jemand verdammt nochmal, der Watras ersetzt. Ist das so schwer? Warte mal, ich gehe mal ins Kloster, vielleicht haben sie ja beim Kloster jemanden. Was ich zwar bezweifle, weil das Kloster, äh voller Feuermagier ist. Die würden wohl sehr ungern eine Predigt über Adenos halten, wenn Innos ihr Gott ist. Aber man kann es ja versuchen. Warte mal, ich gucke noch mal kurz in den Questlog. Äh, solange kein anderer Wassermagier ihn in der Stadt vertritt. Kein anderer Wassermagier. Und ich habe jetzt jeden Wassermagier dort gefragt. Oder ist hier hinten vielleicht noch einer? Und wie kommt man hier durch? Da ist nämlich auch noch ein Portal. Vielleicht gibt es hier einen Hebel oder so. Hm, nope. Sieht nicht so aus. Das ist auch ein Ding. Ich werde. ich muss jetzt zurück zu ähm, Vatras eiern. Und dem sagen, dass äh, Saturas Nein gesagt hat. Vielleicht Milton. Hey Milton. Willst du mal kurz einen kurzen Nebenjob machen? Ich quatsch mal mit Pyrocar. Ich brauche eigentlich bis zum nächsten Level ab. Uh, so viel. 6700 circa. 6600. Segen. Segen möge. Ja. Amen. Hä? Wen kann ich denn jetzt fragen? Nein. Scheiße. Jetzt muss ich einen Ersatz für äh, Dingens finden. Für Watras. Warte mal. Ich geh nochmal zurück zur Hafenstadt und quatsch nochmal mit Watras. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. wird noch viel schlimmer. Hm hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm. So, könnte man davon auch einen guten Screenshot für die Folge machen. Man, Aber ich nicht will hör auf den Burgern zugesiedelt wurden Bäume und Tiere. So. Und Adanos überkam eine tiefe Trauer. So. Der Satuas, der vertraut mir nicht. Das ist ein ganz gemeiner. Im Ernst, Watras hat auch nichts zu sagen. Ja. Alles klar. Wo soll ich denn jetzt bitte einen Wassermagier herbekommen, der die Predigten für Watras übernimmt, wenn kein einziger der Wassermagier die Predigten für Watras übernehmen möchte? Vielleicht gibt es hier noch einen, irgendwie einen versteckten Wassermagier oder so. Oder vielleicht kann das ja Laris übernehmen. Er ist doch, er gehört auch zum Ring des Wassers. Das ist ja fast das Gleiche. Nee. Scheiße, Alter. Okay. Hat jetzt erstmal keinen Sinn. Die Folge hat sowieso äh, schon ihr Ende erreicht. Danke fürs Einschalten. Vielen, vielen lieben Dank. Und in der nächsten Folge müssen wir mal gucken, wie wir, ähm, ja, wo wir dann diesen Wassermagier finden, der dann Watras ablöst, damit wir endlich, äh, weiterkommen. Damit wir dann auch endlich in diese DLC-Welt kommen. Und die wird dann schon wieder etwas schwerer werden. Äh, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Morgen. Man sieht sich bis morgen. Ciao.